Einen wunderschönen guten morgen im august 2021 da hatte ich damit begonnen alle diese videos hier zu untertiteln weil es die videos zugänglicher macht weil es sich einfach so gehört der prozess um diese untertitel zu erstellen der verläuft nicht komplett manuell trotzdem kümmere ich mich von hand um die rechtschreibung um die eigennamen und ob das timing passt meine herangehensweise und einige andere optionen die gibt es in diesem video